Moini, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch, wie man ganz schnell ein Time Machine Backup von einem macOS Gerät über Open Media Vault ganz einfach durchführen kann. Dazu müssen wir als erstes in den Browser unserer Wahl und loggen uns ganz normal über die IP erstmal in unserem Open Media Vault persönlichen Bereich an. So, wenn dies geschehen ist, werden wir natürlich hier auf dem normalen Startbildschirm begrüßt und jetzt gehen wir hier links, scrollen wir ein bisschen runter und gehen hier auf smb slash und dann gehen wir auf Freigaben. Entweder ihr seid schon soweit und habt verschiedene Ordner, die freigegeben werden sollen, angelegt oder ihr habt es noch nicht getan. Dann geht ihr einfach auf hinzufügen und konfiguriert es. Da gibt es aber andere Tutorials dafür, in denen es viel besser erklärt wird. Ich will jetzt hier nur das mit diesem äh, Time Machine Ding machen. Wenn wir jetzt hier schon verschiedene freigegebene Ordner angelegt haben, dann unterlegen wir das, bzw. wählen das halt aus. Dann ist es hier so gelb unterlegt. Und dann klicken wir auf Bearbeiten. Und dann öffnet sich hier dieses Fenster. Ich schiebe das hier mal mehr in die Mitte. Hier unten haben wir ganz viele verschiedene Regler, die wir auswählen können und die Füchse haben jetzt hier schon gesehen, dass man hier die Time Machine Unterstützung aktivieren kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso das von Haus aus deaktiviert ist, weil ich weiß nicht genau, aus welchem Grund es deaktiviert sein sollte. Jedenfalls klicken wir hier einfach auf den Regler, damit sich das aktiviert, gehen auf Speichern, dann müssen wir kurz warten. Dann kommt hier diese gelbe Meldung, mit der wir erst alles bestätigen. Das solltet ihr schon kennen, wenn ihr ein bisschen hier unterwegs gewesen seid. Dann gehen wir nochmal auf Ja und bestätigen alles dann sehen wir in diesem Fenster, dass die Konfigurationen übernommen werden. So, wenn das geschehen ist, dann können wir hier das Ganze auch schon wieder schließen. Und dann können wir über die Einstellungen zu Time Machine und wenn wir jetzt hier unsere Disk auswählen, dann wird hier das Laufwerk angezeigt. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr keinen Bock habt, das zu tun, dann lasst es einfach. Und genau, adios.